einige meiner Videos angesehen haben, dann wird Ihnen vielleicht aufgefallen sein, dass es immer mal wieder um Usability geht und dass auch in den unterschiedlichen Videos immer mal wieder ein bisschen definiert wurde. Was ist eigentlich Usability? Was gehört eigentlich dazu? Was muss man eigentlich betrachten? Und dann gab es so unterschiedliche Versuche, Usability zu definieren. Ein erster Versuch war der folgende hier. Da wurde erläutert, dass Usability genau dann gegeben ist, wenn wir ein Werkzeug zur Verfügung stellen, dass es bestimmten Benutzerinnen mit im bestimmten Kontext erlaubt, bestimmte Aufgaben zu erledigen oder eben bestimmte Ziele zu erreichen. Wenn dem so ist, dann hat eben dieses Werkzeug eine gute Usability. Ein nächstes Video hat dann so ein bisschen erläutert, wie kann man denn jetzt eigentlich Usability messen? Und da wurden so unterschiedliche Faktoren benannt, wo man sich eben ja, darauf fokussieren kann. Und ein Teil davon kam eben aus einer ISO-Norm, der ISO 9241-11. Und da wurden Begriffe benannt wie Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit. Gut soweit. Das machte eigentlich alles auch noch Sinn und passte auch noch ganz gut zusammen. Etwas schwieriger wurde es dann, als mit einmal ein weiterer Standard hinzukam, nämlich die ISO 25000 mit ihren entsprechenden Unterbereichen. Da gab es in der 25.010 mit einmal ein quality in use modell und in diesem tauchten auch mit einmal wieder die Begriffe Effectiveness, Efficiency und Satisfaction, also Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit auf. Aber gerade die Satisfaction war da irgendwie schon mal so ein bisschen anders. Und dann gab es auch noch das Product Quality Model und auch in dem tauchte noch mal der Begriff Usability auf. Und da tauchten mit einmal als Untercharakteristiken noch mal ganz andere Dinge auf. Und irgendwann kommt man dann sicherlich so, wenn man sich die ganzen Videos anguckt, an den Punkt, wo man dann sagt, Hä? Also wie gehört das jetzt zusammen? Das passt doch eigentlich gar nicht irgendwie. Scheint das nicht so, so richtig geradlinig zu sein? Da, da braucht es einfach noch mal eine etwas genaueren Erläuterung. Und genau diese Erläuterung, die möchte ich in diesem Video ganz kurz geben. Und bevor wir dann eigentlich zu dieser Erläuterung kommen, möchte ich einfach nochmal ganz kurz beleuchten, wo befinden wir uns eigentlich, wie sieht das Ganze aus? Und dann darauf hinleiten, wie muss man das Ganze eigentlich verstehen? Schauen wir uns das Ganze an. Wir haben auf der einen Seite bei dem, worüber wir bei Usability grundsätzlich reden, immer Nutzerinnen und Nutzer und diese Nutzerinnen und Nutzer die haben auf der anderen Seite eben entsprechende Werkzeuge, das können zum Beispiel Systeme sein oder Softwareprodukte und die Nutzerinnen und Nutzer möchten eben in ihrem jeweiligen Kontext bestimmte Aufgaben erledigen und zwar mit diesem Werkzeug. Das heißt, sie erhoffen sich, dass das Werkzeug ihnen dabei hilft, diese Aufgaben zu erledigen. Und jetzt ist es so, dass wir allgemein hin immer wieder gesagt haben, Usability ist eben genau dann gegeben, wenn eben die Nutzerinnen und Nutzer diese Aufgaben dann auch effektiv, effizient und zufriedenstellend in ihrem jeweiligen Kontext erledigen können. Und das gilt auch weiterhin. Also diese Definition, davon brauchen wir auch nicht abrücken. Ich zeige auch gleich noch, warum. Tatsächlich ist es so, hier geht es an der Stelle nur darum, dass ja die Aufgabenerledigung effektiv, effizient und zufriedenstellend ist. Wir treffen dabei eigentlich nur indirekt eine Aussage über das Werkzeug selbst. Wir treffen eigentlich erstmal nur eine Aussage darüber, wird wirklich diese Aufgabe oder werden die Aufgaben, die von den Nutzerinnen und Nutzern erledigt werden, effektiv, effizient und zufriedenstellend erledigt. Eine Aussage über das Werkzeug trifft man eigentlich erst später, wenn man daraus dann schließt, wie gut ist denn jetzt eigentlich die Usability dieses Werkzeugs. Und das ist das, was dann eben passiert. Aus den Messungen über die Aufgabenerledigung können wir hinterher sagen, welche Qualitätskriterien eigentlich das Werkzeug erledigt mit Sicht auf Usability mit sich bricht. Und das ist nämlich genau diese Unterscheidung, die in der ISO 25000 getroffen wurde, mit dem Quality-in-Use-Model, was wir also auf der einen Seite haben, wo es hauptsächlich darum geht, zu bewerten, wie ist denn eigentlich die Aufgabenerledigung, wie gestaltet sie sich. Natürlich ist die Aufgabenerledigung stark beeinflusst von dem Werkzeug und wie das Werkzeug gestaltet ist. Aber letztendlich geht es nur darum, erstmal zu gucken, wie wird eigentlich die Aufgabe erledigt und welche ja, Qualitätskriterien sind denn eigentlich bei der Aufgabenerledigung anzusetzen. Dass das auf der anderen Seite dann eben zu betrachten ist, eben die gute Usability des Werkzeugs, das ist nun wiederum die eigentliche Produktqualität. Diese beeinflusst dann entsprechend die Aufgabenerledigung. Das heißt, ein Werkzeug mit einer guten Produktqualität, ganz konkret mit einer guten Usability, erlaubt es eben, dann Aufgaben effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erledigen. Und andersrum können wir eben über die Messung von Eigenschaften der Aufgabenerledigung Rückschlüsse auf die Qualität des entsprechenden Werkzeugs vornehmen. Gut, schauen wir uns das Ganze noch etwas genauer an, um hier wirklich die Identitäten, also die Gleichheiten zwischen diesen Standards und auch die Unterschiede noch etwas genauer herauszuarbeiten. Auf der linken Seite habe ich jetzt hier nochmal diese Folie, die er ja da definiert hat, was Usability oder wie man Usability messen kann anhand der ISO 9241-11. Und auf der rechten Seite jetzt nochmal das Quality-in-Use-Model vom ISO 25.000 oder konkret ISO 25.010, dem Square-Standard. Und da sehen wir eben bestimmte Begriffsdopplungen also Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit, taucht auf beiden Seiten auf. Und es ist tatsächlich auch so, wie ich auch in dem entsprechenden Video zum Quality-News-Model erläutert habe, die Begrifflichkeiten Effektivität und Effizienz sind sogar explizit übernommen vom ISO 9241-Standard. Und auch der Begriff Zufriedenheit ist tatsächlich gar nicht mal so unähnlich definiert. Aber da steht nicht explizit drin, dass er übernommen wurde. Aber prinzipiell kann man sagen, hier, ist auch eine, eine Identität da. Das heißt, der Standard sagt, sagt letztendlich nur, auch hier kann ich mir eben überlegen, wie ho qualitativ hochwertig ist denn jetzt die Interaktion mit dem System und dafür kann ich unter anderem Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit messen. Was jetzt noch ein bisschen unterschiedlich ist, ist wie gesagt die Zufriedenheit in ihren entsprechenden Details. Da ist es nämlich tatsächlich so, und da gehe ich in dem ähm, Video zu der linken Folie gar nicht so detailliert drauf ein. Aber bei der Zufriedenheit aus der ISO 9241 11 geht es tatsächlich etwas mehr auf mit ein, also auf den Fokus äh, auf Nutzerreaktionen. Das heißt, hier wird etwas stärker untersucht, wie reagiert denn zum Beispiel der Nutzerin oder äh, die Nutz, äh, der Nutzer oder die Nutzerin auf eine bestimmte Interaktion, also gibt es zum Beispiel irgendwelche körperlichen Reaktionen wie Schweißausbrüche und dergleichen oder gibt es emotionale Reaktionen, die von den Nutzerinnen und Nutzern vielleicht da kommen, die man wenn möglich auch, äh, wenn also wenn man sie erreichen möchte, wenn dann die positiven ja und nicht unbedingt die negativen. Das heißt hier ist eher so ein bisschen der Fokus auf den Nutzerreaktionen, wohingegen eben beim Square Standard ganz bewusst ja andere Dinge genannt sind. Hier ist nämlich der Fokus eher auf der äh, Nutzerwahrnehmung, das heißt nicht, wie reagiert der Nutzer direkt, also wie kann man es messen, sondern wie nehmen, nehmen die Nutzerinnen und Nutzer etwas wahr und äh, kommunizieren es dann später auch. Also sowas wie Usefulness oder Trust, also gerade Trust, also Vertrauen in das System, ist ja eine Sache, das äh, baut man dann so Schritt für Schritt auf und kann es dann hinterher kommunizieren, ob man eben jetzt dem System traut oder nicht. Das heißt, hier haben wir einfach eine, einen, einen etwas anderen Fokus, der da gesetzt wird. Wenn wir uns das jetzt gegenüberstellen, dann sehen wir, dass der ISO-Standard 25.010 eigentlich gar nicht im Widerspruch zur ISO 9241 steht, sondern tatsächlich diesen nur erweitert, also praktisch nochmal einen anderen Blickwinkel drauf bringt und nochmal ein paar Aspekte mit hinzunimmt. Nicht nur jetzt tatsächlich im Bereich der Zufriedenheit, sondern natürlich auch zum Beispiel bei der Freedom of Risk. Gut, so viel also zum Vergleich dieser beiden Standards miteinander, aber es gibt hier auch noch dieses Product Quality Modell und dafür, äh, darauf schauen wir jetzt in der nächsten Folie mal. Beim Product Quality Modell ist ja explizit nochmal der Begriff Usability genannt, auch mit entsprechenden Untercharakteristiken. Und wenn wir uns das jetzt so ein bisschen ansehen, dann finden wir das ja auf der linken Seite erstmal nicht so wieder, außer dass eben der Begriff Usability ist. Aber tatsächlich ist es so, dass der Begriff Usability, so wie er im Product-Quality-Modell definiert ist, explizit sagt, Usability ist genau dann gegeben, wenn Nutzerinnen und Nutzer Aufgaben in einem bestimmten Kontext mit einem bestimmten Werkzeug, in dem Fall also einer, einem System oder eines Softwareprodukts, effektiv, effizient und zufrieden erledigen können. Das heißt, wir haben hier auch nochmal eindeutig eine Referenz darauf und eindeutig nochmal eine Gleichheit, zwischen diesen Begriffen und der entsprechenden Definition aus der ISO 9241-11. Das heißt, auch hier gibt es eigentlich keine Dissonanz zwischen diesen beiden Standards. Interessanter wird es allerdings dann, wenn man sich die Untercharakteristiken im Product-Quality-Model wieder etwas genauer ansieht, denn da sieht man ja, dass da Dinge hinzugekommen sind, die auf der, also im anderen Standard in der 9241 so gar nicht benannt sind. Und diese Aspekte, die da jetzt mit aufgenommen wurden, sind einfach weitere Aspekte, die nochmal über die eigentliche Aufgabenerledigung hinausgehen. Da geht es also zum Beispiel auch darum, wie gut kann ich denn ein System lernen, wie gut kann ich ein System steuern, wie wird auf Fehler äh, der menschlichen Handlung reagiert und wie gut kann das System da entsprechend das verhindern, dass Fehler entstehen. Wie ist das mit der Ästhetik? Das heißt, hier werden tatsächlich einfach nochmal ein paar Dinge mit aufgenommen, die heutzutage bei Systemen und Software tatsächlich eine nicht gerade geringe Rolle spielen, sondern sogar sehr relevant sind, die aber eben im ISO-Standard 9241 an dieser Stelle nicht genannt sind. Warum? Weil eben der ISO-Standard tatsächlich einen anderen Fokus hat. Und das ist so ein bisschen der, der Schluss, den wir aus dieser ganzen Betrachtung ziehen können. Tatsächlich ist es so... Die ISO IEC 25010 greift Begriffe aus der ISO 9241-11 auf, referenziert diese sogar explizit, betrachtet allerdings zusätzlich noch weitere Faktoren, die in der ISO 9241-11 nicht benannt sind. Und was ist jetzt der Grund dafür? Der Grund ist ganz einfach. Die ISO IEC 25.010 fokussiert tatsächlich ganz konkret Softwarequalität. Das heißt, es geht hier darum, den Fokus auf Software bzw. Systeme, in denen meistens Software auch drin ist, zu legen und genau das zu betrachten. Hingegen ist die ISO 9241-11 allgemeiner. Sie definiert Usability ganz allgemein nicht nur für Software und Systeme, sondern auch für physische Produkte. Also auch so ganz einfache Dinge wie zum Beispiel eine Teekanne und auch für Dienstleistungen, die letztendlich auch eine Usability haben können. Und wenn man sich das dann eben vor Augen führt, dann ist halt irgendwie schon klar, nun gut, wenn wir uns auf der einen Sache konkretisieren, wenn wir also sagen, wir betrachten jetzt Usability nicht mehr ganz allgemein für alle möglichen Arten von Produkten und Dienstleistungen und so weiter, sondern wir fokussieren uns, dann kann man vielleicht auch noch Dinge mit hinzunehmen, die für diesen Bereich ganz gut passen. Und letztendlich ist genau das, das, ist genau das passiert bei der ISO 25.010, dass einfach da eine Konkretisierung stattgefunden hat. Das heißt, wir sind einfach jetzt etwas genauer, können etwas genauer noch sagen, was eben zum Beispiel zur Usability bei diesem speziellen Produkt noch mit hinzugehören sollte. Und das ist letztendlich das, was passiert ist. Das heißt, diese beiden Standards stehen tatsächlich nicht im Widerspruch, sondern sie ergänzen sich und der eine Standard konkretisiert eben nochmal mit dem konkreten Bezug zu Systemen und Software. Gut, auch zu diesem Video gibt es tatsächlich eine Übung und zwar ist ihre Aufgabe jetzt mal zu gucken, wo passt denn jetzt tatsächlich eben dieser ISO 25010 nicht. Dafür sollen sie eben ein Beispiel für Usability erarbeiten, welches sich nicht auf Systeme und Softwareprodukte bezieht, sondern eben bewusst ein anderes Produkt umfasst, wo wir dann eben auch nochmal Usability betrachten können, weil wie gesagt die ISO 9241 Usability ja ganz allgemein definiert. Dann überlegen Sie sich eben für dieses Produkt, was Sie da haben, welche Aufgaben werden von welchen Nutzis in welchen Kontexten erledigt. Was bedeutet dann in diesem von Ihnen gewählten Beispiel Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit, also nach der ISO 9241-11. Und dann versuchen Sie noch herauszufinden, ja welche der Usability-bezogenen Untercharakteristika nun der ISO 25.010 sind denn jetzt hier nur begrenzt oder eben sogar gar nicht anwendbar. Das ist ja dann eben genau dieser Punkt, wo wir dann diese Unterscheidung treffen können, wo wir dann einfach sehen, okay, es ist tatsächlich eine Konkretisierung und das passt auch nur eben jetzt für Software oder Systeme, aber es passt eben für dieses Produkt, was ich mir jetzt ausgesucht habe, nicht mehr, weil es eben keine Software ist und weil es eben kein System ist. Gut, damit bin ich auch mit diesem Video am Ende. Ich freue mich über einen Daumen hoch und bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. I'm mm sorry. -hmm.